Guten Morgen. Veganer in Deutschland sein ist nicht schwer, Veganer in Italien sehr. Aber bevor wir zu den News der Woche kommen, zu der News der Woche kommen, äh, möchte ich euch ja, auf ein Festival der Extraklasse hinweisen. Das Ancient Trance Festival geht in die achte Runde. Das Trans steht hier nicht für die Musikrichtung, also Trans, sondern für transzendal, also etwas etwas Grenzen überschreitendes, insbesondere eben das Denken. Eventuell kennt ihr das jährlich stattfindende Envision Festival in Costa Rica, falls nicht habe ich euch mal den Link unten in die Infobox gepackt. Schaut euch da mal das Video vom vorigen Jahr an, das ist echt richtig gut geworden und vermittelt auch so einen sehr guten Eindruck was so ein Festival was das eigentlich ausmacht. Hier geht es darum, dass man in 3-4 Tagen äh, ja, zusammen lebt und liebt. Energien austauscht und ähm, ja, spirituelle Erfahrungen macht und sich und seinen Körper einfach fließen lässt. Die Besucher kommen aus aller Welt. Das Festival findet, also wir reden jetzt von dem Ancient Trans Festival und nicht dem Envision Festival, ähm, das Festival, ähm, das ähm, wird komplett ehrenamtlich organisiert. Das hat äh, trotz dessen eine enorme Größe erreicht und muss sich eben vor dem Envision Festival in Costa Rica auch nicht mehr verstecken. Natürlich noch von Besucherzahlen und so weiter, aber von der was angeboten wird, von den, von den äh, ja, Dimensionen, für die, die das für einen selber bereithält wenn man sozusagen äh, dort so zugegen ist, da überhaupt nicht. Das sieht man an den Vergleichen, wenn man die Videos halt sieht und ja, wenn man dann hier auf dem Ancient Trans Festival ist und äh, ja, dann gibt da nicht wirklich großen Unterschied. Zumal sehr viele der außerhalb Deutschland Anreisenden sowieso auf beiden Festivals zugegen sind. Was äh, passiert da bei so einem, einem spirituellen Festival für die Menschen, die vielleicht da noch nicht so einen äh, Zugang dazu haben? Zum einen, man macht das, das Wichtigste überhaupt. Man schaltet quasi eigentlich den ganzen Tag das Denken aus. Man wird... Ja, wie der Mensch. Und man, man schwingt in, in Resonanz mit den Menschen, die einen in dem Moment gerade umgeben. Natürlich mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie man sich darauf einlässt. Äh, da kann sein, dass man zusammen nackt im Fluss badet. Es gibt spontane Massenumarmung. Und äh, den ganzen Tag laufen halt ja, auch musikalische Acts, die das alles so untermalen, unter, unter die man so unter dem Genre wahrscheinlich Weltmusik zusammenfassen fassen könnte. Und ja, nachts findet man sich dann in einem der tausenden Zelte allein oder mit fremden, neuen Freunden, wieder und schläft backe an Backe mit Menschen die ebenso ticken wie du. Die Vorverkaufsphase hat äh, vor ein paar Monaten begonnen und ist jetzt auch wieder in der heißen Phase. Ich habe mir mein Ticket äh, gestern gekauft und ja, freue mich auch wieder dieses Jahr total darauf und äh, ja weil ich genau weiß, dass es äh, nicht viele dieser Festivals weltweit gibt. Und äh, von Deutschland mal ganz zu schweigen. Also was wir Deutschland an diesen Fest -Art Festivals haben. Aber also, wer da gerne da Informationen hat, wo es solche ähnlichen Festivals gibt, ähm, da bitte sagen. Auch die auch diese Qualität rüberbringen und nicht nur irgendwelche spirituellen Verkaufsveranstaltungen sind. Ne? Also gibt auch gibt zu genüge, Sondern wo die Menschen direkt auch äh, alles an Ort und Stelle praktizieren. Na, wo man wirklich auch das Gefühl hat, eins zu sein. Den Link zum Festival, zu dem Ancient Trans Festival, der gibt es unten in der Infobox. So, kommen wir zu der News der Woche. Also, nachdem letztes Jahr der Fall des kleinen Luca vor Gericht ging, also wer das nicht mitbekommen hat, da war es so, dass ein einjähriges Baby in Italien gestorben ist. Und äh, die Eltern waren beides bekennende Veganer. Und die italienischen Medien hatten sich vor einem Jahr damals darauf eingeschossen. Auf diesen, das waren die Veganer. Auch wenn die Veganer natürlich argumentiert haben, dass das Kind schlichtweg unsachgemäß vegan ernährt wurde. Und zudem waren die beiden Veganer auch noch Mitglied in einer zweifelhaften Glaubensgruppe gewesen. Und der wichtigste Punkt damals war, dass das Kind generell unterernährt war. Also von daher... Ja. Jedenfalls das italienische Volk letztes Jahr allen voran äh, ja, die dicken Mamas in Sturm gelaufen und da kam es zu einer Reihe dieser zweifelhaften veganen Studien, die ich euch ja also antiveganen also ja, anti Studien, die ich Euch letztes Jahr ja vorgestellt habe. Entsprechend ähm, hat der damals gerade frisch gewählte Präsident Sergio Mattarella einen Gesetzentwurf in das italienische Parlament eingebracht was dann eben gegen Ende des Jahres auch verabschiedet wurde und jetzt in Kraft ist. Darin geht es äh, darum, äh, dass äh, das Recht des Kindes auf eine vollwertige und gesunde Ernährung äh, ja, vom Staat überwacht wird. Das klingt jetzt an sich nicht schlecht, nur orientiert sich diese gesunde Ernährung an den aktuellen italienischen Überzeugungen. Ich gebe Euch mal einen Eindruck was da für Passagen zu finden sind. Den Link zum ja, schon Fast sagen skurrilen Original, Originalgesetzestext, allerdings in Italienisch, den gibt es hier wie immer unten in der Infobox. Mensch, bin nicht ganz offen da. Also, da steht zum Beispiel sowas drin wie Kinder bis 6 Jahre Kinder bis 6 Jahren dürfen keine, also darf keine tierische Nahrung bewusst, bewusst vorenthalten werden. Oder der ausschließliche Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln äh, ohne Beigabe hochwertiger tierischer Eiweise stellt einen Verstoß der Fürsorgepflicht der Eltern dar. Äh, und äh, nur das Stillen entbindet von der Pflicht dem Kind keine, dem, dem Kind keine Milch zu geben. Und so weiter. Alles halt so schön ja, Gesundheitsregeln aus einem vorigen Jahrhundert, nur das Problem ist, dass diese keine Empfehlung sind, sondern seit Ende letzten Jahres Gesetz. Und jetzt festhalten, bis zu 6 Jahre Gefängnis kann der Richter für eine Vernachlässigung des Kindes durch vegane Ernährung aussprechen. Und jetzt eben steht ein junges Ehepaar Francesco und Alessia Di Maria vor Gericht, weil das Kind im Kindergarten gesagt hat, dass die Familie vegan lebt. Die pflichtbewussten Kindergärtner haben das dann natürlich gleich den entsprechenden Behörden gemeldet und ja, Italien ist jetzt gespannt wie es weitergeht. Jetzt mal diesen absoluten Schwachfug in Bezug, Bezug auf gesunde Ernährung beiseite, wie geil ist das denn für das Kind, äh, wenn jetzt Mama und Papa in den Knast kommen, weil das Kind mit seinen 4-5 Jahren äh, aus das so Jahre äh, also im Kindergarten gesagt hat, wir essen vegan, ich finde es toll dass keine Tiere von uns leiden müssen. Und Mama und Papa müssen jetzt sechs Jahre ins Gefängnis. Aber was Hoffnung macht, die Beweislast liegt natürlich beim Ankläger. Die Eltern haben natürlich direkt gesagt, nein, stimmt nicht. Wir geben unserem Kind Milch und Fleisch. Und jetzt muss die italienische Staatsanwaltschaft beweisen, dass die Eltern das Kind tatsächlich vegan ernährt haben. Dass sie den Straftatbestand der veganen Ernährung erfüllt haben. Aber ja, aber wenn ihnen das gelingt, dann kann es echt wirklich eng werden für die Eltern. Zum einen äh, wurde vom Kind Blut abgezapft, aber selbst wenn da Mangelerscheinungen existieren sollten, so ist das meiner Meinung nach nicht ausreichend genug, um zu beweisen, dass sie Veganer sind. Äh, ja, Veganer haben ist etwas schwerer, aber trotzdem können auch sich omnivore Kinder Mangelerscheinungen haben. Weiß ich nicht, wie die da auf die vegane Ernährung kommen sollen. Vielleicht kann man das feststellen in Blut, keine Ahnung. In den sozialen Medien in Italien und insbesondere natürlich bei den Veganern wird jetzt natürlich ordentlich Rabatz gemacht. Es wird dazu aufgerufen, äh, dem, dem jungen Paar Kassenbelege zuzusenden, die Fleischwaren beinhalten oder leere Milchpackungen als äh, Beweismittel für eine gesunde Ernährung. Auf jeden Fall äh, wird das junge Paar massiv unterstützt und... Äh, ist auf jeden Fall auch sehr sehr interessant zu beobachten, denn das Urteil könnte durchaus richtungsweisenden Charakter haben. Allerdings und so viel ist, glaube ich, sicher nur in Italien, also das, was da abgeht. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.